Wir sind jetzt mein Gesamttageswarz. Also Wanderung durch den Regenwald und wir wandern durch den also durch Reisfelder und Regenwald.